merkwürdig. Unheimlich viele Menschen gehen gerne zu McDonalds, aber keiner geht zu. 30% werden nur von ihren Kindern hergeschleift, 60% sind überhaupt nicht da und die restlichen 10% schauen nur den anderen, 90% beim Essen zu. Ich möchte mal wissen, warum die jeden Tag aufmachen, wenn keiner hingeht. Komisch.